Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht ja schon, diesmal ist dieses Video ohne Intro. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es eine Rechtfertigung ist und somit auf allen vier Kanälen online kommen wird. Aufgrund dieser Rechtfertigung werde ich jetzt sagen, warum in den letzten Monaten keine Videos kamen. Das liegt zu einem daran, dass ich im ganzen Januar überhaupt keine Lust darauf hatte. Und im Februar gab es eine Operation und postoperative Schmerzen, inklusive, dass bei PC innerhalb des Monats kaputt ging und somit keine Videos kamen. Eigentlich war es geplant, mit Hilfe 18 Videos, die während des Februars online kommen würden, mit äh, YouTube von meiner Seite mehr oder weniger aufzuhören und dann als Manager und Cutter für den Kanal Serti zu fungieren. Mein Laptop wurde jetzt aber repariert und der Manager und für Serti funktioniert nicht mehr, aber folgendes. Die SSD-Karte, das ist mehr oder weniger eine Festplatte, hatte einiges abbekommen dadurch, dass mein PC kaputt ging. Die wurde kopiert und dadurch sind ein paar Daten verloren gegangen. Die Folge davon lautet, dass keine Videos und Materialien mehr gespeichert sind. Das hat wiederum zur Folge, dass ich einen Neuanfang machen muss. Schon wieder. Denn dieser Kanal hatte schon mal einen Neuanfang. Das erste Video, was doch online ist, zeigt dieses. Und ihr seht schon an der Hintergrundfarbe, dass die nicht mehr so akkurat dieselbe ist. Und noch etwas, es werden keine Gaming mehr Videos mehr auf den Kanal Gaster Games. kommen Hallo an die ganzen Gaster Games Zuschauer und die Begründung kommt jetzt. Es sind leider keine Hardware Anforderungen für Game DVR vorhanden. Zumindest zeigt das Xbox Live, wenn ich aufnehmen will. Was für ein Mist! Denn eigentlich wollte ich jetzt zocken anstatt Bilder zu malen. Jetzt kommt das Positive daran. Für Wünsche, Bewertungen und Verbesserungen habe ich ein mehrabschnittiges Google-Formular in der Videobeschreibung eingestellt zum Ausfüllen. Ich würde wirklich jeden bitten, das zu tun, auch wenn du kein Abonnent bist. Ja, du, du hast dich abonniert, ist mir aber auch egal. Füll dieses Formular aus, weil du trotzdem ein Zuschauer bist. Es ist mir wirklich wichtig, dass jeder das ausfüllt. Die Pflichtantworten sind die Antworten. Die mir nicht durch die analytics hergegeben werden aber die ich trotzdem brauche um die kanäle zu verbessern und anderweitig werde ich da auch einige fragen zu den anderen kanälen stellen du ja du du musst wirklich an diesem formular teilnehmen auch wenn das dein erstes video der Gas Red company ist mir ist das wirklich wichtig denn am 11.03.2019 um 0 Uhr sind keine Einreichungen mehr möglich. Deshalb bis zum 10.03. ausfüllen und abgeben. Das sind wirklich nur 6 kurze Abschnitte. und Die meisten sind Multiple Choice Anfragen. Und je nachdem wie die Antworten dann lauten pro Abschnitt geht es dann wieder zurück zum Anfang. Das heißt alle Kanäle. Gaster News, Gaster Latin und Gaster Marv werden wieder in Gast Red vereint, also in diesem Gaster Marv Kanal, der gerade der Hauptkanal auch ist. Aber das, was ich doch dich getan habe, ist mich dafür zu entschuldigen, dass wirklich keine Videos kamen, vor allem für den Januar. Dadurch, dass ich gerade noch Wins geplant hatte vor einem Monat und das super gut lief, äh, muss ich mich jetzt verabschieden und mich entschuldigen und ich entschuldige mich wirklich sorry sorry sorry für mein real life und tschau's